Achtung, netto, also ohne Umsatzsteuer. Wir müssen allerdings jetzt die Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 19% von 2500 Euro gibt 475 Euro, macht einen Rechnungsbetrag von 2975 und das ist der Bruttowert, also inklusive Umsatzsteuer. Ja, und wie man jetzt hier den Buchungssatz bildet, das schauen wir uns jetzt an.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 So, wie sieht der aus? Also, wir haben hier eine Ausgangsrechnung, das heißt, Forderungen 2975 Euro, Ausgangsrechnung an BM, also die Büromaschinen, die EDV-Anlage mit 2500 Euro und Umsatzsteuer 475 Euro. Wichtig ist bei jedem Buchungssatz, den wir bilden, linke Seite gleich rechte Seite, das heißt 2500 plus 475 Euro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 Und ganz wichtig, wenn wir einen Buchungssatz bilden, die Summe der Sollbuchung, linke Seite, muss gleich Summe der Habenbuchung sein, rechte Seite. Damit das eingehalten wird, das nennen wir auch Doppik, linke Seite gleich rechte Seite. Ja, das war's. Tanja hat also die beiden Belege gebucht und ja, geht jetzt in den verdienten Feierabend. Morgen ist sie in der Berufsschule, das heißt, sie schreibt nochmal einen kurzen Gruß an ihre Chefin, die Frau Müller.